Der Herbst ist bekannt als die bunte Jahreszeit, weil überall das Laub von den Bäumen fällt, also von den Laubbäumen. Allerdings kennen viele das Problem damit nicht. Wir haben heute mal mit denen gesprochen, denen sonst keiner zuhört. Den blättern. Und was sie für ein Problem damit haben, dass sie von den Bäumen fallen. jetzt ein arbeitsloses Blatt. Wie fühlen Sie sich in dieser Situation? Ja, nicht besonders gut. Ich glaube, meine Kumpels fühlen sich genauso scheiße wie ich. Meine ganze Identität ist zerstört. Ich glaube, man sieht es auch. Ich bin schon so gerötet. Ich bin so gestresst. Früher war ich mal so schön ganz grün und vital. Mittlerweile ist von mir nicht mehr viel übrig an Lebensfreude. Würden Sie sagen, Sie sind am Boden? Ja, so kann man es auch nennen. Viele von meinen Kumpels sind kurz vor dem Fall oder vor dem Abgrund und ich bin jetzt schon. Wohin man auch geht, sieht man heruntergefallene Blätter auf den Straßen liegen. Dort wird oft einfach gewartet, dass sie verrotten, ohne dass sie eine blattgerechte Bestattung bekommen. Teilweise werden sie sogar einfach auf riesige Haufen geschmissen. Aber warum wird darauf nicht reagiert? Wir haben einen Experten gefragt. Also, ich muss sagen, ich sehe das Problem nicht wirklich. Ich meine, das ist doch ein ganz normaler biologischer Prozess. Den Blättern wird das Chlorophyll entzogen und der Baum wirft sie ab. So wie im Frühjahr wieder neue wachsen. Also ich meine, ich, ich glaube wohl kaum, dass sich die Blätter beschweren werden, oder? Der Experte sieht also mal wieder das Problem nicht. Doch immerhin gibt es auch unter den Blättern Positivität. Also ich finde es ja gar nicht so schlimm, dass wir jetzt runterfallen im Herbst. Ich habe gehört, im Kindergarten und in den Mittagsbetreuungen soll es ganz gute Jobs für uns geben. Die lieben uns ja beim Basteln. Doch die meisten sind einfach nur wütend. Mann, diese Bäume denken immer nur an sich. Wir wollen den Winter überleben. Ja schon, aber was ist mit uns armen Blättern? Wir werden ausgesaugt und abgeworfen und dann auch noch mit Füßen getreten. Eins sage ich Ihnen, wir Blätter sind wirklich am Arsch. Wenn diese Dokumentation Ihnen gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung, genau wie eine Rückmeldung in der Kommentarsektion freuen. Des Weiteren können Sie uns auch gerne weiterempfehlen. Wenn Sie diese Sendung weiterverfolgen wollen, können Sie hier den Abonnieren-Knopf drücken, sowie hier weitere mindestens genauso seriöse Videos anschauen. So, und jetzt gehe ich erstmal laubrechen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.